Hey Skatfreunde, Dienstagabend habe ich live gespielt mit Thomas Kinberg und Eddie Severovic, also ein knackiger, harter Tisch und es waren auch wieder sehr interessante Spiele und giftige Verteilungen dabei. Aus der ganzen Fundgrube habe ich jetzt hier einfach mal zwei besonders sehenswerte Spiele rausgesucht, die ich nachträglich noch ein bisschen näher beleuchten wollte. Ja, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut dann gerne vielleicht mal rein, wenn ihr neugierig geworden seid. Wenn ihr es schon gesehen habt, gibt das vielleicht trotzdem noch ein wenig extra Einblicke. Also starten wir mal die erste Partie war in der zweiten Liste das zweite Spiel. Im ersten Spiel hatte Thomas schon einen verloren und jetzt wurde er in Vorhand von Eddie und von mir angepasst. Und da muss ich als allererstes mal sagen, Hut ab und Respekt. Thomas, der sagt sich auch hier, wir haben im Livestream Zuschauer, die wollen kein eingepasstes Spiel sehen und sagt also mit dieser Möhre 18 gegen 2, gute Spieler, die auch für ihre Defense, sage ich jetzt mal, bekannt sind. Also mit diesem Rollmops die 18 zu sagen, das ist natürlich schon sehr gewagt, ähm, wo nur ein Ast dabei ist. Im Stock dann auch mal die äh, Höchststrafe, wenn man so will. Also keine echte Verstärkung. Schlimmer geht es kaum. Und jetzt hat Thomas erstmal beim Drücken schon äh, sich wohl überlegt, das Ding ist zu schwach, um irgendeine Standarddrückung zu machen. 10 Augen, Herz, Zehn Augen, Pik, 20 Augen, das wären so die üblichen Varianten. Man kann sich ja auch irgendwie in einer ähm, All-In-Drückung jetzt sich hier eine oder gar beide Zehner blank drücken. Thomas hatte noch eine andere Idee, die ihm auch schwer zu lesen und relativ selten ist. Er drückt drei Augen in Karo. Und hat damit eben auch bei einem Fünftrümpfer die super ungewöhnliche Konstellation 1-2-2 in der Hand. Das ist eigentlich was, was ich in meinen Trainings gerne erzähle. Beim Fünftrümpfer gibt es diese Farblängen in der Beikarte eigentlich überhaupt nicht. Aber überhaupt, man soll beim Skat sowieso niemals nie sagen. Hier haben wir mal ein Beispiel, wo Thomas es auf diese Weise versucht. Und erschlägt den Pik-Buben jetzt auf zum Kreuzspiel. Ja, jetzt hat er erstmal also Glück. Ich zeige jetzt hier gleich mal die komplette Verteilung, auch weil da eine gewisse Symmetrie ist, die auch wieder ihre eigene Schönheit offenbart. Also sowohl in Herz als auch in Pik hat Eddie tatsächlich Dame und König und entsprechend habe ich jeweils Ass 9-7. Trümpfe stehen 3-3, zu -3. ist natürlich auch hilfreich und Trümpfe stehen vor allen Dingen auch noch so, dass Thomas mit dem Blatt niemals äh, über Trumpf in Mittelhand kommt. Also es äh, war <lacht> schon eine ganz interessante Verteilung. So, Pik-Bube hat Eddie erstmal laufen lassen. Von mir natürlich die Kreuz Lusche. Jetzt kam Trumpf Lusche, Trumpf Ass, von mir die Trumpf 10. So. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, wenn man in Eddies Karte vor allen Dingen schaut, der hat wohl mit diesem zweimal Dame König und drei Trümpfen. Erstmal wenig Anlass, überhaupt anzunehmen, dass wir ein Spiel schlagen können, ne? dass das jetzt wirklich so eine Gurke ist, das kann er nicht so leicht sehen. Ich habe äh, auch drei Trumpf, ich habe zwar zwei Asse, aber auch völlig unklar. Der Alleinspieler kann auf äh, in Karo stark sein, der Alleinspieler kann auf Zehn König Dame stehen, also eine Stärke auch haben, wo ich mit Ass 9 7 gar nicht so viel machen kann. Also für uns im Prinzip auch erst noch mal unklar, dass wir hier so eine Lerche, ähm, sage ich jetzt mal, <lacht> am Haken haben. So, was spielt Eddie nach? Er entscheidet sich für Karo König, also das Ausspiel aus der kurzen Farbe wollte er hier nicht wählen, dann doch aus der Stärke heraus, Karo König, Karo 9. Und das muss man sagen, war jetzt natürlich für Thomas schon sehr glücklich. Er muss ja jetzt das Ass nehmen und an dieser Stelle hat er jetzt sogar vielleicht, könnte man sagen, uns die Chance gegeben, weil er mutmaßlich in der Annahme, dass Trumpf wohl zu viert steht, zumindest der erste Stich wurde getauft. Das hat getaucht, das hat das so ein bisschen... Ähm, ja, angedeutet, dass dann eben 21 vielen hat es vielleicht schon wieder unwahrscheinlicher gemacht, aber er hat jetzt tatsächlich den Herz Buben gespielt. Gar nicht so unwichtig, dass er hier diese zwei Augen quasi einstellt. Damit hätte er natürlich gegen vier Trümpfe jetzt ähm, gegen die Trumpf Dame dann den, den Stich mit dem Trumpfkönig äh, etabliert, aber es stand ja jetzt Trumpf tatsächlich eins zu eins und wir hatten jetzt eben hier 28 Augen liegen. So, Eddie kommt, also es konnte ja gar nicht besser laufen mit der Karo 10, und was soll ich jetzt da bitte in Mittelhand machen? Also, es, ich muss ja wohl mich für ein Ass entscheiden, das habe ich auch getan, und so gesehen lag dieser ausgesprochen sehenswerte Stich, Karo 10, Pik Ass, auf dem Tisch, den Thomas gestochen hat, natürlich, und damit war er jetzt wirklich schon ganz schön weit, aber, wenn man noch nochmal einmal durchzählt, es sind noch 60 tatsächlich möglich, denn wir haben 28 Augen liegen. In Herz können immer noch die 28 fallen. Und wenn wir also Pik König heimbekommen, sind wir noch auf 60. Also öffnet äh, Thomas nicht Pik. Damit macht das uns zu leicht, den Pik König äh, nach Hause zu bekommen. Und die Karte wird auch schnell verraten, sondern er geht in das Elend mit Herz rein. Herz Lusche, Herz König, ich tauche natürlich. Ja, und jetzt ist Eddie am Stich und ähm, wir können das Spiel schlagen, wenn eben jetzt Herz damit zurückkommt. Und Eddie weiß ja auch schon, was gedrückt ist, aber trotzdem dieses sehr ungewöhnliche Muster mit 2, 2 und 1 ähm, ist schwer zu sehen. Und es kann natürlich auch immer noch sein, dass da eben ähm, die Herz 10 noch einfach bestellt ist und ein blanker Peak ne? Pik 10 im Keller, äh, Pik 10 im Keller ist natürlich Quatsch, geht ja gar nicht. Ähm, Pik 10 noch bei mir, ähm, und eine blanke Piklusche irgendwie beim Thomas und dafür die beiden Karos gedrückt. Auch auf super ungewöhnlich. Also das ist der Grund, warum Eddie jetzt ähm, die Situation in dem Moment nicht in unserem Sinne ganz korrekt beurteilt, sondern den Pik König spielt. Ja, ich zeige es auch deswegen, weil wann erwischt man Eddie mal bei einem Fehler? Ist das jetzt ein Fehler? Ich dachte erst ja, weil er die Drückung schon kennt, aber wenn ich es mir jetzt hier wieder anschaue, auch nein, weil es gibt auch noch eine andere plausible Verteilung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ähm, wie ihr das Ding jetzt fortgesetzt hättet, jetzt war es natürlich so, dass Thomas auch aufgepasst hat und genau wusste, mit der Pik 10 macht er hier den Sack zu und hat das Spiel allen, so allen Ernstes jetzt mit 61 Augen gewonnen. Und ähm, ja, also wirklich eine sehenswerte Partie. Dann ergab er gab sich im vorletzten Spiel der letzten Serie auch nochmal ein weiteres Highlight. Wieder war Thomas der Alleinspieler. Und zwar schaute er in Mittelhand auf folgende Karte. Er hatte die drei unteren Buben, was ja schon mal ganz schön ist. Er hatte das Kreuzass zu Dritt mit 9 und 8. Das war es dann soweit im Prinzip mit den guten Nachrichten. Jetzt wurde es ein bisschen dünner. Pik 10 immerhin noch dabei. Ein blanken Herz König und Karo 9 und König. Die taktische Situation in der... In diesem Moment war die, dass ich die Liste schon mit Vorsprung gewonnen hatte. Und Thomas, also vor, zwei Spiele vor Schluss, das war das vorletzte, 28 Punkte vor Eddie lag. So, Eddie hatte in der Hand, wir tun ja, ich kann es ja auch direkt mal offen zeigen, wird sich sowieso gleich äh, rausstellen. rausstellen. mal Karo, eine blanke Pik. Acht. dann hatte er einen blanken Kreuzkönig und Herz Ass 9, 7. Das war also Eddies Karte, mit der er auf so. Hopp. War ich gleich noch ein bisschen hübscher. So im Stock fand Thomas gleich diese beiden und so gesehen war das meine Restkarte. Im Prinzip diese Symmetrien, die ich immer auch ganz nett finde, die haben sich auch hier wieder gezeigt. Also ich sitze in Hinterhand auf Drei Drillingen, dabei zweimal die 10 zu dritt mit Dame und Lusche und dem Kreuz Buben. Wie gesagt, Eddie hat hier ein bisschen was und Thomas bekommt das Spiel bei 18 und fand jetzt relativ gut. Pik, Ass und 9. Die Drückung damit relativ klar und unstrittig. Die beiden roten Könige gedrückt und jetzt... Ist natürlich, denke ich, klar, dass das der Kreuz das beste Spiel ist. Ne? Der ist bei gerade ohne Gegenreizung extrem schwer zu verlieren. Auch da wäre die Karte richtig, ähm, hätte die Karte richtig Presst dagegen gesessen, aber die Analyse zeigt, dieses Spiel würde gegen optimales Spiel mit 61 Augen gewonnen werden. Thomas entscheidet sich jetzt aus taktischen Gründen für den Grang. Und dieser Grang hat ja auch eine Chance, naja, wohl schon deutlich. Also über 90 Prozent auf jeden Fall. Im Endeffekt, sobald er ein Volles zu stechen bekommt, ähm, und da sind ja schließlich vier unterwegs, klar, er muss Karo einmal bedienen, aber da fallen auch nicht immer sofort die 21. Also wenn er ein Volles zu stechen bekommt, mit den acht Augen gedrückt und seinen äh, drei eigenen Vollen, dann kann er eben den Buben rausspielen, er wird ja noch mal stechen können. Also dann hat er die vier Vollen und so viele Bilder, das wird ihm dann irgendwie reichen. Ähm, ja selbst wenn das nicht gelingt kann er immer noch die Kreuz 10 bekommen also er hat wirklich sehr viele Optionen sehr viele Möglichkeiten deswegen der Grang sicher äh, eine Entscheidung die absolut nachvollziehbar ist und wenn er den gewinnt dann hätte er die halt im letzten Spiel nur noch mit einem Spiel größer als 72 kontern können das war natürlich die überlegung dahinter warum man dieses risiko eingeht wobei man ja auch sagen muss der Grang ist schon so gut den Spielstil vielleicht sogar auch im Mehr Serienturnier sogar noch als Krang ohne Gegenreizung. Ne? Okay, Karte sitzt giftig, trotzdem musste jetzt schon einiges passen bei uns und das sah dann wie folgt aus: Karo 10 kam von Eddie, okay, die Karte ist jetzt natürlich noch logisch. Alleinspielspiel Krang, lange Farbe, vollen auf dem Tisch, die 10, weil er mir noch eine extra Information geben will und auch gar nicht unbedingt damit rechnet, dass der bedient wird. Er wird aber bedient und jetzt. Ähm, wird ich natürlich äh, eine 10 wimmeln, das ist ja klar. Ich habe aber auch gar keinerlei äh, Anhaltspunkt, welche hier richtig ist. Also ist im Endeffekt schon eine 50-50 Entscheidung, die ich jetzt zufällig, muss man sagen, einfach richtig getroffen habe. Ich habe jetzt hier Herz 10 geschmiert. 20 Augen für uns. Eddie mit dem Karo Ass nachgesetzt. Thomas hat gestochen. Den habe ich natürlich übernommen. 35. So, jetzt sind wir schon so ein bisschen auf dem auf guten Weg. Tatsächlich ähm, muss ich mich jetzt für den nächsten Zug auch gar nicht äh, super krass äh, loben. Es gäbe mehrere Karten, die hier uns noch im Rennen halten. Kreuz 7 hätte ich spielen können, Pik Dame oder König hätte ich spielen können. Nur Herz Dame oder Pik 7 hätten nicht zum Erfolg geführt. Ich habe mich entschlossen für die Herz 8 aus der ja mit verdeckten Karten irgendwo auch logischen Überlegungen. Jetzt habe ich Herz 10 gewimmelt, jetzt habe ich mich für Herz entschieden. Ich vermute ja eher, dass ich... Ähm, dass sich das Herz Ast beim Thomas befindet. Und da ich ja Herz 10 geschmiert habe, habe ich sowieso mich im Endeffekt festgelegt, dass er das hoffentlich dann nicht zu dritt oder zu viert hat. Also will ich ihn eigentlich hier nur ganz easy einspielen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Moment, wo Eddie seine Klasse wirklich zeigt. Und er hat, auch wenn ihr euch das Video anschaut, im Prinzip überhaupt nicht drüber nachdenken müssen. Ne? Einfach komplett das Spielgefühl. Ich behaupte einfach mal, 95, wenn nicht 97 von 100 Spielern legen hier jetzt einfach das Herz-Ass drauf. Es ist ein Gang, boink. Ne? Du kannst nicht null Augen anbieten, Herz-Ass drauf. Herz-Ass drauf, Thomas hat sofort gewonnen. Eddie legt die Herz-9 drauf. Das ist natürlich nichts, was zum Stechen einlädt. Thomas wirft eine Kreuz-Lusche ab. Und er hat jetzt ja zwei Drillinge und kann im Endeffekt aus beiden nicht so richtig gut abwerfen. Ne? Bei Pik weiß er noch nicht mal, ob er überhaupt den Stich abgibt, wenn er 2-2 steht. Kreuz ist etwas schwächer, deswegen wirft er hier Kreuz-Lusche ab und nicht Pik-Lusche. Und jetzt gibt es tatsächlich nur eine einzige Karte, die das Spiel für uns im Rennen hält. Und auch da sage ich, das hat eine Mikrosekunde gedauert, da lag die auf dem Tisch. Und ganz viele Spieler hätten doch jetzt gesagt, komm, Karo hat er gestochen, mein Partner hat nichts, weiter geht's mit Karo Dame. Was ist das Problem, wenn ihr Karo fortsetzt? Tja, das Herz Ass wird zum Alleinspieler wandern, es gibt dann keinen Platz mehr für Herz, fürs Herz Ass, es wird natürlich die nächste Kreuz Lusche abgetragen und das war es dann. So, Herz nachzusetzen hilft auch nicht. Ähm, Pik 8 hätte klappen können, aber äh, da hätte Thomas den Konter, wenn er Pik Ass rausnimmt, die 10 nachspielt und dann mit der Lusche mich einspielt. Spielt, fällt zwar Herz Ass drauf auf 50, aber dann komme ich von hinten, muss aus der Kreuz 10 bestellt antreten, kriegen wir nur noch zwei Bilder übereinander gelegt, ähm, bleiben wir also bei 56 stehen. Die einzige Karte, die das Spiel jetzt quasi Schachmatt setzt und die auch wirklich rasend schnell kam, ist der Kreuz König. Ja, und fragt er die gerne, wie ist er darauf gekommen, wie hat man dieses Spielverständnis? Äh, all das, was ich gerade recht ausführlich ähm, erläutert habe, das da braucht er eben gar nicht drüber nachdenken. Das hat sich so eingespielt. Es muss jetzt diese kurze Farbe kommen, wo eben der Abwurf war, das ist die Schwäche, das ist unsere einzige Chance, beziehungsweise mit der Karte kann man nichts kaputt machen. In dem Sinne, wenn es überhaupt noch zu schlagen ist, das Spiel, dann kann der Kreuzkönig ähm, das nicht kaputt machen. Ja, die meisten Augen hätte Thomas gemacht, wenn er jetzt rausnimmt und dann irgendwie beliebig fast fortsetzt, dann waren noch 60 drin. Er wollte natürlich idealerweise das Spiel gewinnen und ist äh, deswegen getaucht, was aus der Sichtweise sicher auch die größten Chancen da lässt. Ähm, jetzt zog sich die Schlinge natürlich zu, denn das war jetzt auch kein schwerer Zug mehr. Hier Kreuz zurückspielen, entweder mein Partner hat noch einen Bube, was komplett unrealistisch ist. Aber ansonsten spiele ich eben Thomas einfach wieder ein, ein und erlaube, ermögliche den Abwurf der blanken Pik Lusche. Und damit war das Spiel jetzt im letzten Stich mit Pik König und Herz Ass mit äh, 64 Augen für uns und 56 für Thomas geschlagen. Und ja, ich sag mal so, schaut euch das gerne nochmal an. Im Video müsste es ganz am Ende gewesen sein, vorletztes Spiel, wie gesagt. Und... Hier habt ihr alle Details, könnt entsprechend jetzt auch nachvollziehen, wenn Daniel solche Stories hier erzählt. Die hat er sich nicht ausgedacht, zumindest hier ist bewiesen, dass das hinhaut. Und lasst mich gerne wissen, ob ihr diese Partien auch so interessant fandet, wie ihr die Runde am Dienstag bewertet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer gut Blatt.